Hi und willkommen, mein Name ist Dani Röcken und mein Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Yoshis Crafted World. Ich wollt, äh, wollte erst Woody World sagen, aber es ist Crafted World. Ja. Ja wir müssen nach oben ich habe da aber ganz böses gelesen ich auch spuk waren genau. oh nein. jeder jeder weiß von woody world dass wir da keine guten erfahrungen mitgemacht haben genau. nee, ja. nee, im ernst <lacht> diese neuen geister die auftauchen mag ich auch nicht die kommt schnell irgendwie treffe mich die ganze Zeit. Aber jetzt sieht man so nach... Oh, schon aus. Ah. Wie will man sogar? Was das, ist sind das? Zombie-Schallgeist. Das, das ist ein schwieriges für ihn anzufangen. Ah. <lacht> Was ich gerade sagen. Oh. Nice. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Blumen. Wow. Hilfe! Ist der gerade geflogen? bis ist gerade geflogen! Vorsicht! Ja, Will ich sofort! Ich will da nie rein. Lass uns nach Hause gehen! Okay, Reize. Nein! Hier runter von mir! Oh Gott! Oh Gott, was ist denn mit dem passiert? <lacht> oh, oh. wir äh. oh, mein Schädel! Was ist passiert? Wie ist hoch? Nein, nein. ja die ganze zeit gegen die Birne. Boah, gibt's Komm, kommt Schaden? Nein. Wollt ihr nur direkt? Die ganze Zeit den Kronleuchter gegen ins Gesicht. Bo-Maus, Left-Right. und dann tut er uns mit Kotzi irgendwie einfüllen. Das klingt widerlich. Also Ist ja widerlich. Ey. Ich habe eine Idee. Warte. Aber müssen wir ja, Kommen wir wieder zurück? Ja, wir kommen so mal wieder zurück. Tu! Ja. Cool. ja, wir kommen sogar zurück. Geil hey, Sache. Ja. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> das ist gruselig. Gruselig. Schlüssel? Ah, hey, ich aber ah, ich habe ihn. Ah, ja, gut. Zehn Münzen. Echt viel? Zehn? Ja. ja. Nein. Au. <lacht> Das ist ein Geschenk. Oh. Au! Okay. Gut. Ich glaube wir haben jetzt noch eins. Ich no, glaube auch. Wow. Naja. Du wirst HP haben. Ja, zumindest ein paar. Das war gut. Ja. Das ist eine Münze. Oh ja, aber schon mit den. Danke. Ah. Au. Ich will versuchen mit den roten Eiern. Ich kann nicht hin. Checkpoint. Okay, wir sollten reingehen. Was zur Hölle Was ist das denn? Äh, keine ist links. Ich weiß nicht wieso, aber er erinnert mich irgendwie an Luke Miller in seiner finalen Form, ja. so ein bisschen. Was ist gerade passiert? Ja, Hat ja. Haben ja. Ihn ja, geh weiter. Oh, du kommt Was für Erzen? Oh, kann ich mal töten bitte. Bin bereit. Ah. Nein. What? Nein, die braune. Nein, damit nicht geschafft. Das heißt, wir kriegen eine Blume nicht. Oh. Und dieser Pisser. Aufgefressen. Schöne ich langsam in den Himmel. Ne, da bin ich wieder. Hi. Oh, hi. Ah, hi, ne? Ah. Nein! <lacht> Mann! Oh mein Gott, ist, ist der penetrant, ey! Na. Äh, uh, weit right Hier ja. unten, ne? Ja. Ah! war noch nicht so schlimm, dass einer, der das großen Namen nicht erwähnt werden sollte. War aus dem Woody World. Ja. Nein, nein, nein. Ich habe voller AP, da würde ich gerne behalten. Weil wir müssen ja halt so oder so noch mal rein. Nein, Geist. Nein, das ist ein Geist. Hey, können wir so das hier leben. Wir haben ihn Ja, wir getroffen. Ah. Ah. Was zur Hölle? Ich muss sagen, irgendwie hat mein Controller vibriert. Meine auch. Was zur Hölle? Ah. Ah. <lacht> Wo kommt der Herr? Was zur Hölle? Äh, äh, äh, ja. Komm ich komme jetzt an dem vorbei? Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf, lauf, lauf. Was? Okay. So. Was Teufel? Ja, ich will gerne noch irgendwas töten. Nee, ja. Alter. Mich ist auch irgendwie gewundert, wenn da jetzt eine Schlüssel drin wäre. Ja, dann da das ist Blumen dran. Die letzte, wir haben sogar zwei Blumen verpasst. Ist nein. <lacht> Was nein. Ich versuche hier hochzukommen, lass mich in Ruhe. Na, okay. Und da oben konnte man immer okay. noch fehlen. Nom, nom, nom. Oh nein, nein, nein, nein, doch, doch, doch, doch, doch, das doch, doch, doch, doch, doch, sieht äh. das von selbst? ja. Ah, was? Kommt der denn hier? Oh, Wie einer muss ablenken, damit einer durchgehen kann. Da geht gar nicht raus. Nein. Ja, oh, Alter, ist das schnell. Ja, nee, okay. ah, ich verstehe schon. Oh. oh. <lacht> Nein. Oh. das Ding nicht geöffnet. Hallo. Ja, Jetzt geht er dadurch, ist klar. Oh. Oh! <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> oh, Raus, Raus, Raus, Raus, Raus, Raus, Raus, Raus, Raus, Raus Auf, mach noch auf. Wir sind draußen. Oh Gott. Ey. Halt. Ja. Okay, wir sind ja. alle halt mit Ja. Ah. ah, ah, ah, ah, ah, ah <hör> Geh weg. Nein. gruselig weil wir in die andere richtung gegangen sind der kam direkt vor und sehr ja war das Schlimmste. ja Ach, fünf oh. Oh, langsam fängt es an ja langsam fängt es an an schwierig zu werden ja ja gut hopp -hop galopp match, das ist ein match level Okay. Die sehen cool aus. Ah, Okay, mal sehen, was wir da machen müssen. da machen wir jetzt mal. Ja. Da wird lustig, genauso wie die monties hm. Die schnappen wir uns jetzt. Hm. Okay, was müssen wir machen? Springen durch möglichst viele Ringe. Schnapp die Stopp ohne vor die Zeitung ist. 15.000. Okay, vielleicht wenn man durchgeht. Okay. Da okay. sind wir bei. egal das ist ja was ne Also noch mal öfter ein Wir haben keine Zeit mehr, ey. Oh <laughs> Nein. Nein, eine Zeit. Nein, nein, nein! Thank God! Nein. Ah, 1500 Punkte. Ja, das können wir noch mal machen. Das war ja ein relativ kurzes Level. Naja. Ich glaube, wir haben auch noch nicht alle Münzen gefunden. Nicht. Ja, werden wir jetzt gleich sehen, no, verdammt, zwei Stück. Oh kommen, das machen wir noch mal. Das war ja relativ kurz. Ja. Jetzt noch mal in zwei Richtungen. Aber jeder ist irgendwann im Hintergrund so versteckt. Ey. Also, er hat keine Zeit drauf, nachzugucken. Ne? Ja, glaube ich nicht. Oh Wenn die Rollen immer so spät im einsammeln, glaube ich. Sorry, Side. Side. Nein. Na. <laughs> oh. Du, du, du, du, du, du, du, du, du. noch machen ja Äh, sammeln yeah. so Warum gibt es keine trick anstecker? Ja. Dann wäre das Ganze viel leichter. Aber das bräuchte wir ja hier für einen trick -Ansteck. Ja, ein Magnet. Oh ja, genau. Und die Möglichkeit versteckte Objekte sichtbar zu machen. Ein paar Ringe noch verpasst. Da ist noch eine Münze gewesen. Hallo noch. Ich bin leider schon am Ende. Ja. Nein. aber Doch. Durch. Ja, okay. Hier durch. Kann ich später auch nochmal nachgucken. Ja. Nein, wir haben noch nie mal 15.0 erreicht. Ja. Na ja, gut. Dann ich sagen, gehen wir weiter. 21 Minuten Mama. Ja. Was du denn? Ja, Brüssel und See, bla, bla bla bla. Rabenluftschiff. Auf der Rückseite des Spinnradlevels. Ich wollte 5. Mhm. Kann man alleine machen. Ja. Hm, wo sollen wir hingehen? Ninja Land? Oder heiß-kalte Inseln? Ich mag ja nicht ist besser als heiß und kalt zu sein. Hm. Oder wir gehen ins Dino-Land. Ja, wie sagen gehen wir erst ins Dino-Land. Ja, sagen, wir, also Dinoland. wir haben aber nur eine der da beschaffen. Das braucht 22 Minuten. Nee, wir machen keinen Level mehr. Du musst ja auch noch was. Da soll ich suchen. Stille Windmühle. Drehe sie nicht. Einfach mit einem Ei werfen. Ja! Na ja. ja, gut, auf ins Dino-Land. Dann ist eine pyramide ja ja du bist so du willst zehn grinsen blumen was wollt ihr eigentlich mit meinen blumen Wer macht ihr eigentlich mit diesem blumen ja ich meine die kann man für nichts dafür kann man nichts eintauschen damit kann man nichts kaufen ja Pop, mich jetzt schon viel besser genau herzlichen oui. herzlich willkommen also. Hier Glückwunsch Dino Randale ja, Randale. Hm. Ich weiß nicht. Nee, reicht nicht. Na gut. Wir machen wir machen im nächsten Part fangen wir an mit Dino Randale. Ja da machen wir Randale. Haben wir Randaliert Randaliert. Randale ja. ich muss meinen Mü umschubsen. Ich bin ja. <lacht> und dann wird die Mülltonne angezündet. Ja, brennende Mülltonne in Daniro's ghetto Viertel. Ja, Gut. Dann. ja. bis dann und ciao. ciao, ciao.